habe ich jetzt irgendwelche beleidigt, weil ich gesagt habe, das Brainstorming hat jetzt 100 Jahre nichts gebracht und man hat es umbenannt in Design Thinking. Ich verstehe schon, dass das Design Thinking eine Weiterentwicklung ist, also dass man sich da mehr Mühe gibt und auch die Kundenperspektive mit einbezieht. Also das verstehe ich, aber die, die, äh, es bleibt der Fakt bestehen, dass ich unbegabte Leute da dran lasse. Ja, also, man, man nimmt immer noch an, dass jeder Design Thinking machen kann und das wird immer was. Und äh, dann werden immer einzelne Fälle vorgezogen, wo das Erfolg hatte. Aber so in der großen Masse hat es deshalb keinen Erfolg, weil man äh, Leute mit einer Aufgabe betraut, für die sie nicht begabt sind. Und äh, sozusagen kreativ zu sein, wird irgendwie angenommen, dass man das könnte. Aber wenn ich, wenn ich irgendwelche solche Sachen ziehe, wie eben schreiben, Gedichte machen, fotografieren und so, das kann einer nicht einfach so. Dann, dann, das muss man können. Ja, also auch Talent haben. Und äh, das Üben von Innovationen mit talentfreien Leuten wird dann irgendwie höchstens was Mittelmäßiges bekommen und gibt auch dann lauter Frustrationen, ja, weil, weil, weil die, diese mittelmäßigen Innovationen nicht durchkommen. Mittelmäßige Innovationen können nicht durchkommen, weil sie zu wenig Begeisterung erzielen. Also man muss eine Innovation so machen, oder eine gute Idee, dass sie so viel Begeisterung erweckt, dass die Leute, die dagegen sind, so sagen, okay, eigentlich mag es nicht, aber sieht schön aus, lass durch, ja? Also eine Ausnahme, so wie man ein Kind sagt, okay, heute darf du ein Eis, ja, so. Und äh, praktisch man, man, manche überzeugt man, manche begeistert man und manche müssen sagen, okay, es ist eine Ausnahme. Und äh, die muss man auch mitnehmen. Und wenn man eine durchschnittliche Innovation hat, wird die von den normalen Antagonisten einfach gestoppt. Und deswegen, so wie Mittelmäßigkeit kommt bei äh, Ideen nicht durch. Muss schon Gute haben. Und das kann nicht jeder.